Als erstes würde ich Ihnen gerne ein Kippbild zeigen, das in jedem Psychologiebuch abgebildet ist und ich aus Wikipedia entnommen habe. Da fast alle Menschen das Bild kennen, haben Sie wahrscheinlich sofort die beiden Versionen wahrgenommen, nachdem ich das Bild eingeblendet habe. Vermutlich geht es Ihnen wie den meisten Menschen, dass Sie ganz schnell zwischen dem Bild von einer Vase und den zwei sich gegenseitig betrachtenden Gesichtern hin und her wechseln können. Sie haben wahrscheinlich noch nie darüber nachgedacht, aber das alles geschieht in Ihrem Gehirn. Auf Ihrem Augenhintergrund bleibt die Abbildung immer gleich. Für Ihr Auge ändert sich nichts. Ihre Retina, nimmt schwarze und weiße Flächen wahr, nicht Gesichter oder Vasen. Ob Sie jetzt die eine oder die andere Interpretation vornehmen, entscheiden Sie. Was Sie jedoch nicht können, ist beide Wahrnehmungen gleichzeitig in Ihrem Kopf festhalten. Sie müssen sich immer entscheiden, ob Sie die Zeichnung als Vase oder Gesichter sehen. M man kann auch nicht sagen, dass eine Interpretation der Schwarz-Weiß-Zeichnung ihres Gehirns die richtige sei und die andere die falsche. Tatsächlich sind beide richtig, obwohl sie unterschiedlich sind. Die Idee, dass zwei unterschiedliche Resultate gleich richtig sind, fällt uns schwer. Wir wollen immer wissen, welche Alternative ist richtig, oder zumindest ist es richtiger. Ja? Wenn Sie Ihren Partner betrachten, sehen Sie in einem bestimmten Moment entweder ein positives oder negatives Bild von ihm. Auch hier können Sie bewusst entscheiden, ob Sie sich mehr auf die ärgerlichen Aspekte beim Partner konzentrieren oder auf seine schönen Seiten. Auch hier ist nicht eine Perspektive richtiger als die andere. Beides ist gleich wahr. Nun kann es natürlich mehr Momente geben, bei denen Sie Ihren Partner auf den Mond schießen wollen, als Momente, wo Sie froh sind, ihn gefunden zu haben. Aber in jedem einzelnen Moment erleben Sie das eine und in anderen Momenten das andere. Jetzt kommt der Punkt, der den meisten nicht bewusst ist. Während Sie eine Vase in der Zeichnung sehen, sehen Sie nur Vase und nicht auch ein bisschen Gesichter. Genauso, wenn Sie sich für Gesichter entschieden haben, verschwindet die Vase komplett. Aber wenn das nicht wahrgenommene Bild verschwindet, wird es dadurch nicht unwahr oder falsch. Es ist nur eben nicht auf Ihren Schirm. Genauso, wenn Sie sich über Ihren Partner ärgern, sind die schönen Aspekte des Partners nicht verschwunden oder, oder nicht unwahr. Sie sind nur eben auf Ihrem Gehirnmonitor in dem Moment nicht präsent. Wenn Sie sich also heute über Ihren Partner ärgern, haben Sie sich gestern nicht getäuscht, als Sie sich über ihn gefreut haben. Warum es so wichtig ist, die positive Sicht auf den Partner zu stärken, habe ich schon in vielen meiner Videos beschrieben. Hier will ich nur den Aspekt betonen, dass meine Aufforderung, die positiven Momente in der Beziehung im Gehirn zu stärken, nicht zu leugnen braucht, dass es auch Negative gibt. Denn viele Menschen scheuen sich das Positive zu betonen, sie befürchten sie würden dadurch das Negative leugnen. Nein, bloß weil man in einem Moment die Vase sieht, heißt es nicht, dass man behauptet die Gesichter gibt es nicht. Wenn Sie sich in Ihrer Beziehung für einen Moment glücklich fühlen, haben Sie sich nicht getäuscht, als Sie sich gestern geärgert haben. Deshalb halte ich es als wenig hilfreich, zu versuchen, einen Durchschnittswert der Beziehung festzustellen. Ich finde es genauer und auch hilfreicher, davon zu sprechen, jetzt gerade bin ich glücklich in der Beziehung. Und jetzt freue ich mich schon, wenn mir wieder eine glücklichere Sicht möglich sein wird.